Jetzt erstmal auf zu Professor Garlic. Für mein Gewissen, damit es sich gelohnt hat, den Tisch zu kaufen. Habe ich es jetzt einfach mal angepflanzt. Damit ich auch was irgendwie... durch ich dann das irgendwie im Endeffekt habe. Wenn ich es getan habe. Ob es nicht gefordert war. Ach ja, hier der Zauberkunst. Nach oben. Nachts natürlich keiner zu geben. Professor Garnick wird auch nicht da sein. Das sollten wir gerade mal, wenn wir ihr Unterrichtsaufgaben machen, zu Professor Garnick gehen. Schulmachen tragen. Den wir halt mal aus auf, der sieht doch ganz gut aus. Ist ja nicht verboten Hüte zu tragen. Sogar erlaubt. Laut Harry Potter Teil 1 sogar erwünscht. Teilen tun sie, glaube ich, noch so leichte Hüte. Passend Uniform. Ja, nicht solche Spitzhüte, sondern so ein Jahrlingshütchen. Hat man aber dann irgendwie abgeschafft. Stil aus stilistischen Gründen. Ich glaube im Teil 1 Film haben die ich, auch noch nicht getragen, also getragen nicht wirklich, aber ich glaube es gibt doch, gab es nicht am Ende diese Szene, wo so im Film, wo Giffenor dann gewinnt und dann alle ihre Hüte in die Luft schmeißen, das war doch so. So Professor Knoblauch. Ein Hybrid vielleicht springende Tenta. Ich habe ihre Aufgaben alle abgeschlossen, Professor Garlic. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit die Pflanzenwelt etwas näher bringen. Nein, nee. ewig verzaubert. Erst gestern habe ich stundenlang Nicht meine so selbstdüngenden Sträucher und Ginsterbüsche beschnitten. Die Zeit verging wie im Flug. Im Nu ging die Sonne unter. Wenn es etwas gibt, das mich mehr begeistert als meine gedeihenden Pflanzen, dann sind es gedeihende Schüler. Nun, sind Sie bereit, Flipendo zu lernen? Kinn hoch, das auf jeden locker Fall. halten, es kommt alles aus der Hand. Versuchen Sie Bei diesem Spruch sollten Sie Nö, sich Nichts ist peinlicher, als einen Freund umzustoßen, wenn man nur ein paar Töpfe verschieben wollte. Hat geklappt. Fliependum. Und zwar gut. Wenn Sie noch etwas üben möchten, können Sie das gerne im Gewächshaus tun, aber. Fliependum. Haben wir hier noch. Ja, das brauchen wir als Du das Baum zu selten. Sie auf die Pflanzen. Natürlich. Aha. Stupendo ähnlich wie Arctio ein Kraftzauber, der violette Schildzauber zerbrechen kann. Okay. Da bin ich aber eher ein Fan von Arctio. Verdreht halt das auch Ja. Nun, wo war ich? Oh, ja. Das Gewächshaus fand sich nicht selbst auf. Ich muss schon nachher... Könnten Sie mich an den Zweck meiner Aufgaben erinnern, Professor? Natürlich. Natürlich. Professor Weasley hat mich freundlich darum gebeten, Ihnen einige Aufgaben zu geben, damit Ihre Studien auch außerhalb des Klassenzimmers gedeihen. Ja Wenn Sie alle abgeschlossen haben, kommen Sie zu mir, damit ich Ihnen Flipendo beibringen kann. Äh, uh, what the back? Dependo, meinst du? Dependo. Das war merkwürdig. Okay, Professor Onei und Professor Schargröp. Der Böse auf einen Debitierten Gegner, dann können wir doch vielleicht... Vielleicht geben wir das an der Puppe hier hin. Das wäre doch... Dependent. Natürlich. Warum schwer, wenn es geht? Vielleicht zwei Aufträge mit einem, einem gelöst. Wahrsagenunterricht am Tag besuchen. Na, das mache ich doch gerne. Und dann. Sichtbarkeitstrank. Dann, dann lernen wir die Mutter von. von Natty kennen Okay, dann müssen wir noch Zaubertränke besorgen. Unsichtbarkeitstrank und Donald Gebräue. Ganz kurz gewandt dachte, sieht doch fast aus wie Once und das Tracht, die er bei dem beim vierten Jahr beim Ball anhatte. So. Na ja, dann auf zum Wahrsagen. Und rüber ich glaube ich an, der steht, der steht mir, der passt. Und dann lesen wir mal aus, aus Teetassen. Die Grimm Wahrsame Unterricht am Tag Ein Freisten innehalten und Musik hören den Topf von Bauten. Die Zeit muss auch mal sein. Momentum. <lacht> machen, machen wir es mal, machen mal langsam. Auch nicht zu langsam. Von dir keine Wurzeln schlagen, es wird schon wieder Tag. Verdomen, nicht, sein, Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich. Ich weiß. Ah, hier ist Wahrsagen. <lacht> Sie sich nicht vorhersehen, dass ich Waser im Unterricht essen finde. <Sie> <Sie> Tarotkarten legen. Professor O'Hey weiß unheimlich viel. Mit dem müssen wir doch gleich mal reden. Hallo, Adelaide. Wie geht es dir und deinem Onkel? Dank dir geht es uns gut. Je mehr ich über Renrocks üble Bande höre, desto erstaunter bin ich, dass mein Onkel überlebt hat. Ich habe seine alten Briefe das durchgesehen und darin wichtige Details zu Vorkommen seltener Metalle bemerkt. Ich glaube, Renrocks Schurken hatten es auf diese Vorkommen abgesehen und brauchten dafür das Wissen meines Onkels. Er wäre freiwillig in dieser Zelle verrottet, nur um mich zu beschützen. Das ist großartig. Hast du noch mehr Details aus den Briefen, die mir helfen können? Oh, ja. Onkel Roland war nicht sicher, aber er glaubte, die Kobolde hätten darüber gesprochen, etwas in Koboldsilber einzugießen. Er war nicht sicher, was sie meinten, aber die Art, wie sie darüber sprachen, war ihm nicht geheuer. Puh, du hast meinen Onkel eindeutig vor großem Unheil bewahrt. Alles halb so wild. Ich bin froh, dass dein Onkel in Sicherheit ist. Ich auch. Es war eine Erleichterung, ihn wiederzusehen. Ich habe ihm gesagt, er müsse jetzt vorsichtiger sein. Und ich bin jetzt auch jedes Mal viel wachsamer, wenn ich das Schulgelände verlasse. Was haben wir denn hier? Ich hoffe, die Aufgaben waren fordernd genug für Sie. Ich ja, habe alle definitiv. Aufgaben erledigt, Professor Onei. Sehr gut gemacht. Obwohl ich zugegebenermaßen so etwas wie eine Vorahnung hatte, dass sie es schaffen würden. Natürlich. Da sie zweifellos ihre Wahrnehmung durch meine Aufgabe geschärft haben, frage ich mich. Sie wissen, dass die Gegenwart und die Vergangenheit Spuren des Kommenden offenbaren können. Was sehen sie also in ihrer eigenen Zukunft? Sie Triumph, ich sehe Gefahr, ich sehe Macht, weiß nicht recht. Ich habe irgendwie das Gefühl, als drohe Gefahr. Ich verstehe. Solche Omen sind nicht zwangsläufig schlecht. Sie können uns vorbereiten. Und sie bereiten sich vor. In diesem Augenblick. Aber das Gerede über morgen sollte uns nicht von ihrem jetzigen Erfolg ablenken. Ich informiere unsere stellvertretende Schulleiterin über ihre vorbildlichen Leistungen. Und wenn diese Leistungen ein Omen für ihre Zukunft sind, dann bin ich mir sicher, dass wir noch Großes von Ihnen erwarten dürfen. Lenken Sie Ihre Magie auf das Ziel. Des Sie haben den Dreh raus. Möchten Sie den neuen Zauberspruch an der Puppe üben? Sehr gerne. Jetzt haben wir die Schüler verjagt. Nicht so teuer. Ui, haben den gut. Müssen Sie aufhören, sich vorzubereiten? und ihre neuen Fähigkeiten außerhalb des Klassenzimmers erproben. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Ja, die wir bei Nacht einsammeln. Den nehme ich natürlich mit. Wenn wir schon mal da sind. Du gehörst mir, Demigeist. Ich habe einfach den ganzen, die ganzen Taten übergemautet. Wahrsagen hat mir so sehr gefallen. Professor, hätten Sie einen Moment? Sicher. Wie kamen Sie eigentlich dazu, Wahrsagen zu unterrichten? Ah, die Kunst des Wahrsagens ist ein wichtiger, aber oft missverstandener Zweig der Magie. Nur wenige von uns besitzen das innere Auge. Und sie werden, wie es bei den Besonderen unter uns häufig der Fall ist, oft falsch verstanden oder gar gefürchtet. Als ich die Chance bekam, andere über meine Gabe und das Gute, das sie bewirken kann, zu unterrichten, war ich sehr dankbar. Verstehe. Nati hat erzählt, dass sie beide aus Uganda hergezogen sind und sie dort Wagadu besucht hat. Ja. Natsai und ich haben Uganda und Wagadu geliebt. Aber jetzt fühlen wir uns hier wohl. Ich hatte eine solche Veränderung vorausgesehen, kannte aber nicht die Details. Ich war froh über das Ergebnis. Sie sollten immer im Hinterkopf behalten, dass die Folgen unseres Handelns komplex sind. Und deshalb gehört zum Wahrsagen einiges mehr, als in eine Kristallkugel zu schauen oder den Boden einer Teetasse zu betrachten. Ah uh, ja. Also, Wahrsagen, ich weiß nicht. Das ist ganz so, ganz so nutzlos wie Hermine finde ich das nicht. <lacht> Hermine ist, ist ja bekannter aus Szene, ich glaube Teil 3, wo sie sich dann aufregt. Ja, das bringt das hier. Das ist aber so ein bisschen, ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich glaube, dass man wirklich in die Zukunft sehen kann. Wir glauben oft nicht an das, was wir nicht selbst gesehen haben. Ich hoffe daher, dass Sie Ihren Geist öffnen. Schließlich sind Sie Schülerin in Hogwarts. Sicher ist Ihnen nicht entgangen, dass wir uns in der Welt der Zauberei immer im Bereich des scheinbar Unerklärlichen bewegen. Natürlich nicht, Professor. Ich weiß, dass wir beide viel zu tun haben. Nicht wegen des inneren Auges, sondern weil ich Professorin bin und Sie Schülerin sind. Ich habe unser Gespräch genossen. Ja, naja. Ich weiß, also Professor Trelawney <lacht> und. Harry Potter Teil 3 und Teil 5 kommt es, glaube ich, auch nochmal vor. Als rausgeschmissen wird von Ambridge. Ist so ein bisschen. ist ein. ist ein spezieller Fall. Ich denke, mit ihr Unterricht zu haben ist, so, ist auch ein bisschen. Sie ist eine gute, die kann das. Die kann das vielleicht besser vermitteln. Wobei das, das Fach liegt auch so ein bisschen am. Liegt nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich viel am Lehrer. Und wenn der Lehrer schlecht ist und es blöd vermitteln kann, dann ist das Fach auch blöd. was mein Lieblingsfach an Hogwarts wäre. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Also ich würde würd direkt ich würde direkt instinktiv aus dem ersten Bauchgefühl her würde ich sagen, verteidigen gegen die guten und Künste, weil das ist schon echt.. Da lernt man viel. Viele effektive Sachen, sehr gute Sachen, die man braucht. Für, also Zauberkräfte, die uh, Zauber. Zauber, ähm, Zauber spricht, die einem wirklich dann helfen und also hier auch Schwebezauber und so weiter, so wie man da auch an, anhand von Besen zum Beispiel hier in Teil 3 haben wir es gesehen, der wie heißt denn der, der die Gestalt, die sich in jede Angst verwandeln kann und der aus dem Schrank kommt, dass also wie man sowas besiegt, das ist dann. Wie man dann Sprüche einsetzen kann, um Gegner zu besiegen, das ist schon, jetzt schon für einen sehr, sich, sehr tollen, würde ich in Hogwarts Spaß dran haben. Ansonsten Verwandlungsunterricht bei McGonagall. Hier wahrscheinlich nicht. Hier, wer hat die Verwandlung gemacht? Hat man glaube ich, hier noch gar nicht. Eine Zauberkunst bei, Name ist mir entfallen. Ich glaube, Verwandlung macht hier die, die stellvertretende.. die stellvertretende Wiesel. Das Unsichtbarkeitstrank und Donnergebräu. Haben wir Donnergebräu vielleicht schon? Ding. Wir bringen den jetzt nur wenn wir vorbeikommen. Das müsste in diesem Tab-Mini sein. Aha, das sind zwei verschlossen noch. kauf kaufe das Rezept für Donnergebäude von J.P. Pippins, Saubertrinker. Okay, wir müssen wieder nach Hogsmeade. Da habe ich den falschen Knopf gedrückt. <lacht> Verzeihung. Das hat eine andere Szene aktiviert. Habe ich rechtzeitig bemerkt noch. So, Rocksmeet, wo haben wir dich? in diese Richtung. Oder oh, ja, wir müssen das doch. Hier da geht der Weg entlang. Und da ist auch Miet Nachts mit dem Hippografe Ach, auch sweet Genauso muss das sein die Musik ist ein bisschen gruselig Aber ja also Jetzt schauen wir mal ob wir, Geld, ob wir das Geld zusammenkriegen, kriegen Dass wir die beiden Zaubertrank Rezepte kaufen können Mit? Nee, das ist hier. Hier ist noch was mit. Das war der Bahnhof. Oh Katze. An mir testen und Donnergebräuer und Gegner. Auf geht's nach Huxmead. So, Pippin, wo bist du? Erstmal zu den drei Besen. Erstmal ein Butterbier trinken. Ich stand schon vor der Tür und die. Die sieht uns schon kommen. Kleiner Snack. Können wir reden? Ich hätte gerne ein Butterbier. Besen. Das Besen. Haus Drei Besen, das derzeit von Sironawein geführt wird und angeblich so alt ist wie mit selbst. Seit langem ein Treffpunkt für Dorfbewohner und hox die den Butterbier oder ein Feuerhuski genießen möchten. Nach dem ganzen Krenne hier, Quests mal einen kleinen Snack annehmen. Cassie dass ihr kostenloses Nix mitnehmen darf. So, JJJ Pitmans. Wie gesagt, Katze. Schleifstein. Okay, da braucht nichts. Was sollten wir noch schleifen? Ein Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Auf jeden Fall. Wie kann ich heute behilflich sein? Fokustrank, Donnergebreue, Sichtbarkeitstrank. Das ist eine Menge Geld. Und wir haben nicht mehr so viel. Ausgeben. Das kriegen wir nicht zusammen. Das müssen wir die Sachen verkaufen. Die kommen wieder nach, wenn ich, wenn ich neue Loot habe. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Und dann können wir einfach. Trink kaufen wie kann ich heute behilflich sein Trank und es braucht nur 600 das könnten wir schaffen nee, und jetzt dann Oh, und donnergebräu kostet 1000 1500 gegen 2000. Äh, ach, nein, nein, 2000. Ja, ich, denke, ich kaufe das sie für 2000 die Rezepte. Das macht mehr Sinn. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Gut, das müssen wir wohl noch mal ein bisschen aufschieben. Was machen wir dann jetzt? Okay, der Questanzeiger zeigt. Auch da oben hin. Da gibt es die Quest. Zaubertrinke verkauft jetzt nur ein Hm. Dann muss ich Professor Sharps Aufgabe, um den Spruch Defindo, der wirklich sehr nützlich sein könnte, zu bekommen, noch ein bisschen aufschieben. Wir werden, also meine Bedenken sind halt, dass das war die, zwar nachdem wir die zweite Prüfung bestanden haben, nach, äh, dass das dann nach der ersten Prüfung wurde es Herbst wurde es von Sommer, Sommer, Sommer auf Herbst und wir haben uns ging sofort wieder los mit mit Unterrichten. Es gab sofort zwei Unterrichte ähm, und dann ging es auch sofort weiter, dann haben wir neue Aufträge zu zwei neue Unterrichtsaufgaben bekommen. Meine Bedenken sind halt, das war, dass das, das, dann weil jetzt halt, liegt dann halt schwer im in 2000 Klima würde ich irgendwie zusammen. Nach der Prüfung haben wir wahrscheinlich auch noch irgendwie ein bisschen. Sammeln wir uns die Sachen voll. Das Inventar voll und das dann verkaufen. Hier würden wir auch noch Gold bekommen. Ist, wie viel Geld kriegen wollen wir hier für, für die Quest von Pippin? Können wir die doch gerade mal machen? Dann will ich folgenden Plan aushacken: nämlich, dass wir jetzt mal die Quest von J. Pippin machen, die schon überfällig ist. Die Gemigeisenmonde sammeln wir, wenn wir sie finden. Und Professor schraubs Aufgabe lassen wir erstmal liegen. Die ist halt dann irgendwie... Ich hoffe, dass wir die dann schnell hinkriegen. Hereinspaziert. Heiltränke sind unsere Spezialität, falls Sie welche brauchen. Ich gibt dir mir ein bisschen Belohnung. Hallo, Mr. Pippin. Sie brauchen Hilfe bei einer Lieferung? Ja, in der Tat. Für jemanden, der so fähig ist wie Sie, sollte die Reise nach Keenbridge kein Problem sein. Es liegt südlich von Hogwarts. Was soll geliefert werden? Fatima Lawong hat ein paar Unsichtbarkeitstränke bestellt. Früher habe ich das selbst erledigt, aber in letzter Zeit nutzt Fatima jeden Anlass, um zu streiten. Sie beschwert sich unaufhörlich über die Qualität meiner Werke. Da ist ein unsichtbarer auf dem Weg vom um Land zu oft Bestellt und mir keine Zeit zum Brauen lässt. Das ist einer Wenn Sie mir diese lästige Aufgabe abnehmen könnten, können Sie das Geld für die Lieferung an Fatima gern einbehalten. Ich hoffe, dass es 2000... Ich habe nicht gern mit schwierigen Leuten zu tun. Aber gegen eine Belohnung geht das schon. Nun gut. Hier sind die von ihr bestellten Unsichtbarkeitstränke. Hoffentlich macht sie ihnen nicht zu viel Ärger. Sie ist selbst eine talentierte Brauerin. Ich hätte sogar nichts dagegen, mal einen Blick in ihr Rezeptbuch zu werfen. Industriespionage machen wir aber jetzt nicht. Ich heute mal lang drei Unsichtbarkeitstränke. Und wir haben vier. Was sind Fatima da auf drei unsichtbare Gestränke bringen? bringen. Mhm. Guess what. Ich hoffe, den brauchen wir nicht für die Quests, den vierten. Ich glaube, wir bringen das erstmal weg und dann... Ich setze kurz bevor ich bei ihr bin, setze setz einen Trank einfach mal an. ein. Dann haben wir schon mal die Hälfte der Aufgabe erledigt. Können wir uns das vielleicht sparen. Irgendwann später die Rezepte kaufen. Hm. Ich fliege erstmal dahin und dann... Schauen wir mal weiter. Katze. Ah. Fässer mit Butterbier. Ja. In Fässern wird das bei Hexen und Zauberern mit so beliebte Butterbier gelagert. Es wird sowohl kalt als auch heiß serviert und hat einen geringen Alkoholgehalt, der auf Hauselfen viel stärker zu wirken scheint als auf Menschen. Aha. Da würden wir eh schon hier Quests-Lieferungen machen. Oh je. Nicht mal mein privates Outfit. Führen alle Wege nach Hogsmeade. Diesmal mit dem Besen. Können wir mehr beschleunigen.